Hallo, in diesem Video erzähle ich dir etwas über das Unicorn 2 Update, wann du es am besten durchführst und welche Möglichkeiten dir da zur Verfügung stehen. Selbstverständlich haben wir dir alle Informationen auch in schriftlicher Form aufbereitet und verlinken dir die Dokumentation hier unter diesem Video. Generell empfehlen wir dir, nach jedem Update deiner JTL-Wavi auch Unicorn 2 zu aktualisieren. Solltest du deine Wavi nur sehr selten updaten, zum Beispiel einmal im Quartal oder gar noch seltener, dann trage dich für unseren kostenlosen Benachrichtigungsservice ein, bei dem wir dich per E-Mail über neue Versionen von Unicorn informieren werden. Du kannst Unicorn 2 auf zwei verschiedene Arten aktualisieren. Zum einen durch den automatischen Updater und zum anderen durch ein manuelles Update. Beide Möglichkeiten haben wir dir unter diesem Video verlinkt.